Moin Leute, Marvin hier. Vielen Dank für das Feedback zum letzten Belu-Video. Ich werde noch ein neues machen. Das kommt dann wahrscheinlich nächst, aber bis dahin geht es jetzt hier erstmal wieder weiter mit einer weihnachtlichen Folge vom Game Check. Heute mit dem Spiel It's Not About the Aliens, a game by Ian Burnett. Ja, okay. Und. Ah. Ich muss die Sounds echt vielleicht mal ein bisschen leiser machen bei mir. Das schreckt mich. ab die gerade bei mir auf dem Kopfhörern und. Aha. Ja, ich sollte mir echt mal ein Mischpult zulegen. <lacht> I have to run. Stylante also laufen. Okay. There's so little time. I need to see my love again before one of us vanishes forever. I don't know which of us, but it's going to happen soon. I can feel it. Bis hierhin habe ich gespielt. Bis hierhin. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt passiert. Whoa. Oh. Da fallen wir. Didn't see that coming. It's a good thing. Humans can't die anymore. Otherwise. This would. probably Hurt. Uf. So um kurz zusammenzufassen was da bis jetzt passiert ist. Also der hier der äh, muss seine große Liebe noch einmal sehen bevor er oder sie für immer verschwindet und Menschen können nicht mehr sterben. Und da ist ein Alien. Can't stop now. The aliens have been here for decades. They wiped out most of humanity in a few months. But something happened. Then, that the aliens did not intend irgendwie leckt das Spiel bei mir, warum auch immer. Soll ich oben oder unten lang gehen? Ich gehe unten lang. Better, no, better not go that way. Okay, mir, mir egal. Stimmt, ich kann ja gar nicht mehr sterben. Das ist doch gut, ja. Ha, geschafft. We caught something from them. And it made us never die. Butt. Yep, there's a big butt. Und nein, damit ist bestimmt nicht der Butt gewalt, den ihr jetzt meint. Ihr kleine perversen Schweine. Hallo, ihr seht mich nicht. Hallo, hallo. nein, nicht noch mal. Das laggt mir zu sehr. People started vanishin. Ah, here one second, come kind of the next. Ah, hier können wir sneaken, ja. And it's completely unpredictable. Young Old In Danger In bed. War ja klar, dass wir da jetzt nicht landen können. Und ich idiot neben 60 FPS auf. Vielleicht könnte es ja daran liegen. Na gut, dann probiere ich das doch einfach mal. So, da sind wir wieder diesmal nur mit 29,95 FPS. Und leckt es immer noch? Ja, es leckt immer noch. Hat also doch nichts gebracht. Okay, dann hat nicht. So, da springen wir drauf, da springen wir drauf, dann können wir da hoch. It's like a vacation, when you go somewhere and you don't ever come back. Ah, nein. Alter, diese die geht jetzt so richtig auf. den Sack. Zack, de Zack, Sneak, Sneak, Sneak. Zack, Sneak Sneak. No sneak. one has yet. Anyway, and I'm not too hopeful. Bis jetzt da rein? Ich schätze schon. Oh, something about... Uh, Non-existence? Ich kann das leider nicht lesen, weil das so schnell ging. Tends to put a damper on the optimistic outlook. At first we thought the aliens were doing it. But now we're, we're not convinced they're that intelligent. They're still shooting at us like that's going to do anything. Alter, sind die Akku. Da. Ich bin da hoch. Na. Ich will doch nur da hoch, alter. Ist so, dann wahrscheinlich auch der Alien da und macht alles so schwierig? Wir die nie wieder da hochspringen können. 2000 years late. Alter, also jetzt. Lass mich da hoch! Accepts, slow us down. Ich kann gerade schon noch lesen. gut. I can't be slowed down. <lacht> ja, er ist natürlich jetzt der, der Hero. Den, den kann nichts aufhalten. Außer Legs. Bah. Ja, ich hatte Spaß im Leben. At least the aliens are invincible. A pistol, gut. Wie schießt man? Wahrscheinlich mit Steuerung. Ja. Oh! Oh mein Gott! Oh Oh mein fucking Gott! No! Get the camera! Für mich! Ein kaputter Alien, okay. Die Aliens erinnern mich irgendwie an. Äh, die Aliens aus. Commander Keen. Falls es irgendjemand kennen sollte, ist so ein altes DOS-Spiel. Some have proposed that the Ranished turn into the Aliens. The Aliens, Verzeihung. Boom. Boom. Also, Commander Keen ist so ein ganz altes DOS-Spiel. Das habe ich selber gerne mal gespielt. Spielt sogar teilweise immer noch. Ich habe tatsächlich einen DOS-Imoderator nur dafür bei mir auf meinem Rechner. I don't like to believe that. Oh, oh, oh, oh, oh. Also dieser Sterbesound von den Aliens ist schon irgendwie geil. Ich dachte, ich stecke da jetzt in der Decke fest. Das wäre noch der Hammer. So. Müssen wir da hoch? Das könnte schwierig werden. Okay, die Sprünge, die gehen doch eigentlich noch. Betonung liegt auf noch. Ich weiß nicht, wie es gleich wird. Jetzt geht auch wieder, Schöpf. 40 FPS, geil. Ja, nein. nein! Ich äh, auch äh, Like that? Seriously? Does it feel much better? zwei, drei, vier oder fünf Sprünge. Also von vorne. Ich habe schon jetzt einfach die Zeit hier. Müssen über dieses Spiel zu philosophieren. Also die Farben Gelb und Schwarz. Man findet sie auch auf den Warnschildern für radioaktive Strahlung. Hat es vielleicht etwas damit zu tun? Wurde die Welt von einer radioaktiven Katastrophe heimgesucht? Und sie dadurch haben, hat das überhaupt etwas mit den Aliens zu tun? Warum können Menschen nicht mehr sterben? Wegen dem atomaren Unfall? Die wahre Antwort. Sie ist doch so nah und doch so weit entfernt. Also ich denke immer noch, dass das hier Werbung ist von der Berliner Verkehrsgesellschaft. Sie seht ja auch so ein schwarz-gelbes Logo. Und das sind ja keine Aliens, sondern Fahrkartenkontrolleure. Oder was sind die Borussen? Aber mit Fußball kenne ich mich überhaupt nicht aus. Tut mir leid. Wenn ihr auch eine Theorie habt, dann schreibt mir sie doch bitte mal in die Kommentare. Ja, zuerst lecke ich auf Gefällt mir und dann scrolle ich runter. Dann schreibe ich einen tollen Kommentar. Oh ja, du hast ja so recht. Ja, ich bin dein größter Fan. Thank okay. you. Okay, ich bin schon sehr weit. Ich bin sehr weit. Das könnte doch was werden. Nein! Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ladet euch das Spiel runter. Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video. Ciao.